Guten Abend. Das Thema hat mich gereizt. Ich habe eine Weile dran gesessen, weil es gibt so, sagen wir mal, einige Unklarheiten. Es geht um, die, um diesen Begriff Überdispersion und in dem Zusammenhang Dispersionsfaktor. Das ist kein kleines K, sondern Kappa heißt das eigentlich. Naja, ich lese euch das jetzt nicht unbedingt alles vor, aber nur mal kurz diesen Absatz, wie hoch die Überdispersion ist, wird durch den Dispersionsfaktor Kappa ausgedrückt, der zwischen 1 und 0 liegt. Mhm. Bei einem Dispersionsfaktor von 1 stecken alle Infizierten gleich viele andere Menschen an. Bei einem Dispersionsfaktor von 0 gibt es große Unterschiede. Bei SARS-CoV-1, nicht 2, 1, liege der Faktor circa bei 0,1. Jetzt könnte man denken, das ist ungefährlich. Das bedeutet, dass 73% aller SARS-Infizierten weniger als einen Folgefall angesteckt hätten. Dass aber 6% mehr als 8 Folgefälle angesteckt hätten. Ach, das bedeutet das. Naja, eine solche große Ungleichheit bringt laut Drosten Vorteile für die Kontrollierbarkeit der Infektionskrankheit. Puh, noch ein anderer Artikel. Aus der Online. Ich verlinke euch das nicht. Das hat wirklich keinen Sinn. Ich habe sehr lange an diesem Kram dran gelesen und dachte immer, was soll denn das? Na gut. Drosten geht, bei, äh, geht in der Erklärung auf den Dispersionsfaktor Kappa ein. Je kleiner dieser Wert also sei, desto größer sei das Ungleichgewicht in der Verteilung des Virus. Aha. Bei SARS sei der Faktor 0,1. 73% der SARS-Infizierten hätten also weniger als einen Folgefall angesteckt. Na gut, aber 6% hätten allerdings mehr als 8% angesteckt. Das hat die Epidemie am Laufen erhalten, erklärt Drosten im Podcast. Tun wir uns noch was an. Das war vom 5.6. in Bayern. Coronavirus von Superspreadern und superspreading Events. Bisher ging man davon aus, dass sich das Coronavirus relativ gleichmäßig verbreitet, aber immer mehr Situationen tauchen auf, in denen ein unbemerkt Infizierter ganz viele andere Menschen ansteckt und damit zum Superspreader wird. Naja. diese übermäßigen Abweichungen von RNA-Reproduktionszahl werden Überdispersion äh, genannt. Also wenn einige wenige ganz viele infizieren, die meisten aber keinen oder nur wenige infizieren. Ich lese das nicht weiter, vor, Es lohnt sich nicht. Warum Drosten Kontakttagebücher -Tage fordert? Christian Drosten möchte, dass viele Menschen Kontakttagebücher führen. Sie könnten ein wichtiges Mittel sein, um Superspreader schnell aufzuspüren und Corona-Ausbrüche im Keim zu ersticken. Geht euch langsam Licht auf? Nee, ne? Mir auch nicht bis dahin. Ich gebe es zu. Weil Dispersion heißt eigentlich bloß Verbreitung, Zerstreuen. Das wird hier auch sogar in Wikipedia erklärt. Also Überdispersion, also eine Überstreuung. Also noch mehr. Dispersio, Zerstreuung. Zerstreuung steht ja hier. Naja. So jetzt, äh, wenn man sich das als Nicht-Mathematiker durchliest und dann auch noch äh, Poisson-Regression, dann wird das immer spannender. Und Varianz und Erwartungswert und... Ich gehe mal darauf ein, so schlimm ist es gar nicht. Theoretische Beispiele. Anhand des Beispiels einer Poisson-Regression, äh, das heißt nicht Poison so wie Gift, sondern auch nicht Poisson wie Fisch, sondern der Mann, der Mathematiker, der es erfunden hatte, hieß Fisch auf Französisch. Ein Charakteristikum der Poisson-Verteilung ist, dass, nebenbei so sieht die Aussicht, ich zeige die euch, aber dann noch viel besser, ist, dass Lambda, was ist denn jetzt wieder Lambda? Ja, das ist der Erwartungswert. Gleich der Erwartungswert und die Varianz ist. Was ist denn die Varianz? Ich gehe gleich drauf ein. Also cool bleiben. Aber jetzt, jetzt wird es nämlich spannend. Und zwar, äh, das ist eine Funktion E von YI. YI ist ein Y-Wert. Das ist dann auf der senkrechten Achse hier. Warte mal, Moment. Das ist also hier die senkrechte Achse, die nach oben geht, wie viel also irgendwas ist. Und die X-Achse zeigt dann, wie lange sowas passiert zum Beispiel oder wie oft oder wie auch immer. Ähm, ja, ein Charakteristikum ist, dass eben Lambda zugleich der Erwartungswert und die Varianz ist. Also man erwartet etwas, einen bestimmten Wert und gleichzeitig sagt man dazu, naja, das ist aber auch bestimmter Veränderung, Varianz heißt eigentlich Veränderung, unterworfen. Na gut. Und eigentlich sagt man, okay, dann ergibt sich dieser, dieser y-Wert sozusagen in Abhängigkeit von bestimmten mathematischen äh, Größen, ist jetzt unwichtig, direkt ne, vom Erwartungswert. Aus ähnlichen Gründen, ich kürze das mal ab, äh, macht man, ist es oft nützlich, einen Überdispersionsparameter phi unter der Annahme einzufügen, dass jetzt praktisch dieser Wert hier noch mit einem anderen Wert, mit einem Dispersionsfaktor multipliziert wird. Wie war das doch? Hier müssen wir gucken, ne? Dispersionsfaktor. Hier heißt der Kappa, in diesem Fall heißt er Phi. Es ist das Gleiche. Ist nicht schlimm. So, jetzt wird es spannend. Und es wird nämlich in der Epidemiologie angewendet. Bei einem... Wert von Kappa gleich 1 stecken alle infizierten Organismen gleich viele Nicht-Infizierte an. Kappa ist 1. Das heißt also, hier steht nichts weiter davor. Wenn ich einmal Lambda nehme, bleibt Lambda so wie es ist. Gut. Bei Werten von Kappa kleiner 1 erfolgt die Ansteckung mit einer Infektionskrankheit. Wir sind schon wieder bei dem Wort Infektionskrankheit. Es geht um Krankheit. Das hatten wir ja alles schon geklärt. Ich werde diese Links nochmal einfügen in der Videobeschreibung. Krankheit, da muss wirklich was passieren, nicht bloß infizieren. Also bei Werten von Kappa kleiner 1 erfolgt die Ansteckung mehr und mehr durch sogenannte Superspreader. Das wurde nämlich hier eingefügt, vermute ich. Und die folgende Tabelle gibt die geschätzten Überdispersionsparameter Kappa bei 1. Ausgewählten Infektionskrankheiten an. Also saisonale Grippe, da steckt jeder jeden an. Bei SARS-Pandemie 2002 äh, ja, eigentlich nur 0,16 und dann MERS 0,25 und ach so, ja, und die spanische Grippe, da hat auch jeder den anderen angesteckt. Also, wenn jeder jeden ansteckt, ist gefährlich. Wenn die Krankheit da ist und gefährlich ist. <lacht> Gehen wir mal zu solchen Worten. Vorhin kam noch das Wort Erwartungswert und so weiter. Der Erwartungswert, was ich also erwarte, ich habe mich hier, Moment, die Seite heißt Mathe-Guru. Die hat äh, nämlich noch eine sehr schöne Funktion, komme ich gleich drauf und dann geht euch plötzlich nicht drauf. Und zwar, ein Erwartungswert ist im Prinzip ja, das arithmetische, arithmetrische Mittel, also das, was man sich so als Durchschnitt immer vorstellt. Das erwarte ich, da treffe ich, da zieh dich hin, das wird kommen, das passiert am meisten, können wir auch sagen. Ich drücke das jetzt sehr landläufig aus, ich kann auch sagen, wenn ich allzu oft würfle, also vielleicht zigtausend Mal, ja dann wird die 1, die 2, die 3, die 4, die 5, die 6 immer gleich viel erscheinen. Ich kann also erwarten, dass ich mit der Wahrscheinlichkeit von einem Sechstel eine 6 Sechs oder eine 1 oder irgendwas würfle, ich muss aber oft genug würfeln, also ich erwarte das. Das kann man vorher ausrechnen, diesen Erwartungswert, und dann weiß man es. So, und jetzt äh, zum Thema Wendepunkte. Ähm, wenn jetzt nehmen wir mal, ich komme von hier gefahren mit dem Auto auf einer Straße, auf der blauen Straße, dann habe ich hier eine Rechtskurve, dann geht es wieder fast geradeaus, und jetzt fängt die Linkskurve an, deswegen heißen die Wendepunkte. Von Wendepunkt zu Wendepunkt. Da gibt es dann solche Sachen wie Standardabweichung, also von hier bis hier und ach, alles so Zeug. Ist jetzt auch nicht gefährlich. Lassen wir jetzt einfach mal bloß, bloß damit ihr ungefähr wisst, was, was das alles so mit dieser Verteilung äh, auf sich hat. Also hier, das ist so das meiste, was auftritt um einen bestimmten Erwartungswert herum. Und da gibt es dann eben die sogenannte Abweichung oder auch dann Standardabweichung genannt. Und das ist jetzt eine Frage, wie weit ziehe ich die Standardabweichung? Ich kann ja auch sagen, naja, wenn die Kurve viel flacher verläuft, dann ist die Standardabweichung größer. Aber jetzt kommen wir zur Poisson-Verteilung. mathe -Guru heißt ist die Seite, jawohl. Das ist eine sehr schöne Seite, wunderbar, lohnt sich, drauf zu gucken. So, und jetzt hier gibt es Binomialverteilung, Normalverteilung, die hatten wir eben gerade gesehen, das ist eine Normalverteilung, Binomialverteilung, ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, hier, guckt euch mal die Formel an. Uh, wenn man das per Hand jedes Mal ausrechnet, ist es spannend. Ich lasse das jetzt alles mal weg. Wir gehen jetzt mal gleich, hier ist auch ein schönes Beispiel, ich gehe jetzt mal gleich auf diese interaktive Poisson-Verteilung. Und zwar hier kann man ein bisschen spielen. Und jetzt denken wir uns mal, Lambda, das ist der Erwartungswert, der ist, jeder steckt einen weiteren an. Und jetzt habe ich hier einfach mal gewählt, einen bestimmten Zeitraum, wie oft sowas passieren kann. Und jetzt kann ich diesen Zeitraum noch so weit zerren. Hier entstehen schon Zahlen von 116, 115 und so weiter. Der Wert hier, der ändert sich nicht. Das heißt, an dem allerersten Tag, am Tag 0, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand jemanden ansteckt, nur 0,3678, also 36,78%. Ui, nur so wenig wir gehen mal noch mal näher ran und gucken uns das noch ein kleines bisschen näher an ich gehe jetzt mal auf die zahl bis elften tag wir können auch meinetwegen bis 14 tag gehen äh, wenn ihr damit spielen wollt klickt drauf und wenn der kasten hier umrahmt ist nicht so wie hier dann könnt ihr mit dem cursor mal rüberfahren so und jetzt gucken wir uns das mal an am tag 0 Warum ist die, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass einer einen ansteckt, nur 0,3678? Ich mache es mal ganz grob. Wir erwarten, dass grundsätzlich innerhalb von 5, 6 Tagen einer einen angesteckt hat. Ja, mal ganz landläufig gesagt, der muss am 0. Tag erstmal überhaupt jemanden treffen. Der muss auch am ersten Tag mal jemanden treffen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er am nächst, an den nächsten Tagen noch welche trifft, die wird immer geringer. Aber insgesamt, wenn ich 0,3678 plus 0,3678 plus 0,1839 noch was, plus 0,061 plus 0, tralala und so weiter, plus 0,00 tralala hier am nächsten Tag noch zusammenrechnen, komme ich wieder auf 1. Also schaffe ich das als Infizierter tatsächlich irgendwann, spätestens wahrscheinlich dann am 5. Oder 6. Tag doch jemanden erwischt zu haben, den ich dann anstecken kann. Anstecken... Also infizieren heißt dann noch nicht, ne? denkt an Pandemie und alles solche Sachen, die haben wir ja alle schon geklärt, heißt dann noch nicht, dass derjenige, der andere Angesteckte auch krank wird. Insofern ist das Wort Superspreader natürlich immer knallhart und das hört sich gefährlich an und so weiter, was ich eben gerade alles gezeigt hatte. Ach, hier kommt schon wieder Werbung. Na gut, ähm, selbst hier Werbung, Werbung, Werbung. Aber ne, wir möchten ja unbedingt diese Tagebücher. Aber was hat denn das mit diesem blöden äh, Faktor zu tun? Hier, Phi, beziehungsweise die nennen es Kappa. Dann, ne? Der Überdispersionsparameter Kappa. Ja, was machen wir? Und jetzt spielen wir mal mit dieser Poisson-Verteilung etwas rum. Ich habe angenommen, dass einer einen ansteckt. Das schafft er innerhalb von 5, 6 Tagen irgendwann dann doch. So ist die. Häufigkeitsverteilung, dass das wirklich klappt. Wenn ich jetzt sage, naja, aber das passt nicht so richtig, mit anderen Worten ähm, so, eine, so eine typische Standardabweichung hier von dem Maximum bzw. Erwartungswert, die möchte ich ja noch ein bisschen breiter ziehen. Ich will ja auch noch die seltensten Fälle haben, so kann man sich vorstellen, dann führe ich eben einen Faktor ein. Das mache ich gleich, Achtung, nochmal, ich sage jetzt ganz einfach, naja, wenn einer einen ansteckt, okay, aber, naja, es passiert in 5, 6 Tagen, ich füge mal hier mal 0,1 ein, was das bedeutet, werden wir gleich sehen. Also, ich gehe hier drauf und sage 0,043 und gehe mal ein bisschen runter auf 0,2 zum Beispiel, 0,2 dann sieht das nämlich schon ganz anders aus. Dann erfasse ich nämlich die Grenzfälle, die seltensten Fälle und sage, aha, dann ist die, nochmal, ich erfasse praktisch Ausreißer, die fast nie passieren. Und wenn ich die mir in die Berechnung mit einbeziehe, dann habe ich schon für den 0. Tag eine Wahrscheinlichkeit von 0,818, also 81,8%. Und wenn ich diesen äh, dieses Kappa, also das Ergebnis ist letzten Endes das Ergebnis des Ganzen. Wenn ich sage, 1 mal 0,1, dann ergibt das 0,1. Ich habe jetzt hier durch verschieben, Lambda von 1, also den Erwartungswert von einer steckt einen an, auf einer, oder einer steckt nur jeden zehnten an, runtergeschraubt. Und schon ist die Verteilung so, dass am 0. Tag schon Dieserjenige, diese Ausnahme der Menschen, die nennen das dann Superspreader, 0,9, also 90% ist. Und wenn ich das jetzt hier übertreibe, übertreiben wir es mal noch weiter. Na gut, weiter kann das Ding nicht rechnen. Dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ich so einen Ausrutscher erwische, bei fast 100%. Nochmal. Ich suche also die ganz seltenen Fälle und sage, wie sieht denn es mit dem aus mit hier so ganz ganz selten. Na ja, dann ist das höchstwahrscheinlich, dass die ganz seltenen Fälle jemanden anstecken. Und das steckt hinter der ganzen ja, Dispersion letzten Endes. Dispersion heißt also Streuung und was streuen wir? Das sind das wäre der echte Treffer, wenn ich das mit einer Zielscheibe vergleiche, ist das die 10 Peng getroffen. Und wenn ich hier weiter weggehe, also weiter aus dem Kreis rausgehe, ja dann, wenn ich ein guter Schütze bin, dann wird es immer unwahrscheinlicher, dass ich so weit daneben schieße. Und jetzt nehmen wir uns mal einen totalen Trottel an, der überhaupt nicht schießen kann, der vielleicht gerade den Rand der Scheibe trifft, ja, den erwische ich hier. Und wenn ich den erwische, ja, sagen wir es umgekehrt, ein Nichtschützen erwische sozusagen, dann ist das wesentlich sicherer, dass ich bei dem sagen kann, der trifft nicht. Das ist also eine Umkehrung der ganzen Geschichte. Durch diesen Dispersionsfaktor schraube ich das ganze Ding so weit runter, dass ich sage, so, okay, die Überdispersion, also Überstreuung, so weit rausgeschossen, ist so groß, dass ich irgendwann doch einen erwische, der vielleicht dann doch jemanden ansteckt. Und dann wissen wir alle, aha, es hat sich also umgedreht. Ich kann es jetzt nicht anders sagen, ich darf es nämlich nicht anders sagen. Es ist so, wie es ist. Ich finde das Wahnsinn. Ich finde es auch irgendwie verrückt und alles, was wir tun, steht unten in der Videobeschreibung. Hier kommt dann, wie üblich, das Video für die Videobeschreibung, wenn ich mit dem Handy nicht weiß, wie ich da reinkomme. Und hier drüben könnt ihr kommentieren nach Herzenslust. Da kommt der Link zum Kommentarvideo. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video und macht's gut. Aber macht was, Leute, macht was, bitte. Ich mache ja auch was. Macht's gut, tschüss.